Oh, hier bei der, bei der Brücke, bei der Brücke. Schon wieder tot ey. Matze bei der Brücke. Ja. Das Phantom, alter Scheiße, Mann. Oh! Nein, nein, lasst mich! Lasst mich! mich! <lacht> <lacht> <schon ein> <lacht> Brauchst du Leben? Ey, wie kam der denn angesprungen? Na klar, na klar, du fehlst nur noch, du Idiot. Warte, ich warte. den. Ich bin einfach weg. Hier ist Leben bei mir. Mhm. Ich hab schon Blutungsschaden. Oh. <lacht> das, <lacht> das läuft wieder bei uns. <lacht> <Ja. lacht> Mann! <lacht> ich verrecke dem <nimm's> Fliegen. <lacht> Geil, ey. Oh Mann! Am Blut, ja! Verbrennung um! Trink die wieder ey! Du Scheiße, ey! Ey, wieso hat er mich nicht voll geheilt? Das der mit... macht er nicht mehr! Das macht er nicht mehr! Achso! <lacht> der macht immer. Ich glaub, der macht nur noch 20. äh. 100 Lehm oder so. Ach so! Da vorne scheiß. ist ein äh, Dings. Aber was du für ein Pech hattest? Ja. <lacht> Erst verbrenne und dann drückst dann kommt <lacht> So, ich habe jetzt eine scheiß Blitzbombe, ich schmeiß das mal weg. Was habe ich? Oh, eine Chaosbombe. Ich, äh, das ich mal kann weg. meine Sachen <lacht> nicht mehr benutzen. Wie doof ist das denn? Hier war da auch noch was. Eine Hive-Bombe. Wo ist mein Hammer? Oh! Oh! Das ist eine Chaosbombe. Ach so, Ja, meine eigene sogar. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Gar nichts. Mein Hammer. Mein, mein Hammer? Den habe ich doch irgendwo hingelegt. Einfach nochmal. Ach, ja, Gut, ich hab... Bestens. Oh! Ich hab ne oh. So, jetzt das, war das, das war keine... Das war keine... Kars Das war echt. Nee, ich wollt... ah! die ey, die stand hier! Alter, habe ich mich Hitschort. erschrocken. Ich habe einen Headshot gekriegt. Alter, ich wurde erstochen. Kack. Alter. Ich hab, ich hab' mit dir gleich seinen Headshot gekriegt. Oh, oh Mann, ich hätte fächern sollen, ey. Hm? Hast du was Feuer oder sowas zum Reinwerfen? Ich habe eine Biene. Ja, genau. Oh, eine Biene. Ich schmeiß da eine Biene rein. Krass. Was war denn da eigentlich oben? Du, hab ich jetzt gestürmt? Ja. Der ist, glaube ich, hinten rausgerannt. Hier, beide unten, beide hier unten. Irgendeiner jammert mit Bienen. Vorsicht, da hat wirklich eine Schrotflinte. Ja, gut, also mein, meine ist. Bienen! Nein! Oh, ich blut schon wieder. Ich blut schon wieder. Ach, Mann! Boah, ich bin tot! Nein! Kass, hm. Mann, die Bienen! Also da verstehe ich die Fragen nicht immer. Ach so, ja. Es war mehr so smalltalk. Ich wollte es <lacht> <lacht> Ja, es ist eine Notlösung. Guck mal, ob ich eine neue Bombe kriege da hinten. Was machst du da? Hä? Hey, ich nicht. Ich renne hier durch. Hast das du das gehört? Ja, ich wollte dich gerade fragen, was machst denn du? Was ist denn das? Was war denn das? Als einer, als ob da einer. Ich habe keine Ahnung. Unterirdisch aushebelt oder irgendwas? Nee, das war hat sich für mich angehört, als ob da einer dreimal hintereinander oder viermal hintereinander einen Käfig anzündet. Oh, ich schlag daneben. <lacht> ich die auch ab, das ist so sinnlos. Das ist viel. Bist du des Lebens müde Mit 100 HP? Was soll ich denn sonst machen? Da ich drinnen, lassen? drinnen da oben. Ach ja, man findet Zeit für einen Snack. Ein kleines Leckerli zwischendurch. Was denn für ein Leckerli? Dann du bist tot? Ja, klar. Ich bin tot? Ach so, ja. Hast du es nicht mehr gekriegt? Nein! Also, <lacht> <lacht> <lacht> da fehlt dir ja jetzt äh, 100 Leben, oder? Nee, 75. Okay, dann ist gut. Hm. Ich darf bloß nicht nochmal ah. sterben. Du warst dicken als klekali ne <lacht> Deswegen sage ich auch ja. meine Herr Oh nein Mann <lacht> Nur da sagte zu mir warum gehst du ob du leben Oh, geil, ey. <lacht> Ja, mach die fertig, lass mich erstmal liegen. <lacht> Man findet Zeit für einen Leckerli. Ja, jetzt, <lacht> jetzt. Oh, geil. Ich dachte mir, hat die Ruhe weg. <lacht> <lacht> die, Ruhe hat die Ruhe weg. <lacht> Hol <lacht> <lacht> mal <immer> die Kotze <lacht> Ah, okay. War jetzt gleich ein Ausgang. Ja, das Fenster haben sie auch zugemacht. Diesen kleinen Schlitz, den sie an der Treppe erst hatten. Ja, stimmt. Schade, ich finde. Ja? Warum? Warum machen die sowas? Weiß ich auch nicht. Das fand ich auch nicht schlecht so, das Ding. Konntest raus rausschießen, aber. Du hast doch erlebt, dass er schon von dort durch erschossen wurdest. Das fand ich so ein bisschen so noch eine kleine Raffinesse an diesem Haus Ja, genau. Finde ich schade, dass sie so die Häuser deswegen umgestalten. Na mhm. ja, gut, dass er in im Dings, im Waffenlager, da bin ich Schuld, glaube ich. <lacht> <lacht> <lacht> <Rek> <lacht> <lacht> Guck dir Micha an, schön braun von der Sonne. Ja. Naturverwöhnt. <lacht> so der legendäres Kind, glaube ich, ne? Hm. Ja, nachts hier. Er sieht's, wenn's dunkel wird. Matze, hast du jetzt noch eine Haftbombe mitgenommen? Ja, nee. Wie jetzt? <lacht> Mach keinen Platz mehr. Hör mir auf. Alter. Was denn? Oh, ich ich habe mich gerade da verlassen, kann... dass du jetzt eine mitnimmst. Ach, Echt? Keiner darf Bombe mit. Naja, die also Giftbombe dabei jetzt. Schlag man halt auf die altmodische Art und Weise. Ich habe auch dafür eine Erstickungsbombe dabei. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> da kam schon ein Schuss an. Echt? Ich schon Schuss Schussgeräusch gedacht. Oder, Oder hat war das wieder Kats Katsching von der Kasse? Nee. Das war danach. Ehrlich? Nichts gehört. Hä? Ja, aber <lacht> kann erstmal sein. So Schalldämpfer-mäßig. Komisch. Oh, doch! Da, Zacher! Oh, oh, ich hänge mittendrin! Ich hänge ja. mittendrin! Ach so, wir müssen ja jetzt wieder. Ein paar Gänge zurückdrehen. Ja. Nicht so laut spielen. Ja, ganz toll. Blöde Kuh. Okay. <lacht> Soll ich so abknallen mit der Leuchtbiss? Jetzt, jetzt, ah, jetzt hat's geklappt. Ja. Ich steh mal auf, ich guck mal. Gar nichts. Oh, pass auf, Falle, Falle, Falle. Ich hab's sie gerade rechtzeitig entschärft. Nein. Was <lacht> los? Aber zeig mir das trotzdem jetzt mal ganz kurz. Ja, komm mit. Komm. Alter, ich hab's ja, Wenn du hier reingehst, kannst du hier ganz oben hochblättern. Hier und dann? Weil wenn du hier mit einer Shotgun sitzt, kannst du schön... Hier guckt ja nicht so schnell einer hoch oder... Oh Mann, oder? Ja. Ja, okay. Hey Leute. Aber...